Herzlich willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Bernhard, du hast heute ein Glas mitgebracht. Voll Wasser, halb voll. Genau. steht für die Frage, wie sind wir unterwegs positiv oder negativ. Wir haben ja eigentlich sogar die Tendenz, Negatives zu vermeiden. Das ist an und für sich sehr lobenswert. Aber in der Sprache wirkt sich das sehr negativ aus. Der Klassiker ist ja da. Mach ein bisschen. ich will nicht zu spät kommen. Und wer nicht zu spät kommen ist in der Regel immer knapp unterwegs. Was ist denn da dein Tipp? Tue doch statt etwas Negatives vermeiden, das Positive suchen. Also mach ein bisschen. ich will pünktlich sein. In dem Sinne bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp.